Immer noch geht es weiter. Hm. Da einige von euch die Wickeldaten von dem äh, größeren Bedini hier mal wissen wollten, habe ich hier mal ein, eine kleine Skizze angefertigt. Äh, ja, ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann. Jedenfalls ähm, die äh, normale Bedini-Wicklung habe ich nach Brain Train Art drauf gemacht. Ne? Also so nach dem Prinzip, jedenfalls habe meinen Trigger allerdings nicht halt mit 1000 Windungen, ne, sondern nur mit 144 Windungen, 0,15er Draht gemacht und den Power mit 0,25er Draht und 72 Windungen. Und darüber, über die train wickelung sozusagen, habe ich dann in alter Manier, ne, rechts rum, links rum, rechts rum, links rum, hm, das ist die rote dann, ne? rechts rum, links rum, rechts rum, links rum, äh, 0,63. Ja, 0,63er, ne? 0,63er Draht, wie gesagt, drauf gemacht mit 36 Windungen. Hm. Das sieht noch richtig wüst aus. Ne? Das ist live Experimentieraufbau und ähm, bevor ich das dann rekonstruieren möchte für euch und ich das vielleicht nicht mehr hinkriege, habe ich mir gedacht, äh, nimmst du jetzt gleich nochmal auf. Ne? So, jetzt haben wir uns nämlich an der Quelle runtergefahren auf 12 Volt haben jetzt in den Eingang und in den Ausgang so einen Ringkerntrafo reingehangen. Ja, und wenn man das mit der richtigen Art und Weise anschaltet, hier diese dritte Wicklung habe ich dann auch noch mit Kondensatoren irgendwie zusammengetüttelt. Ich musste dann selber erstmal wieder aufknoten und gucken, was ich da gemacht habe. Ist alles gewachsen. Ne? Ja, jedenfalls hm, sieht es jetzt so aus. Ah, kriege ich denn alles ins Bild? So ungefähr, weil die Stromaufnahme ist interessant, die Voltzahl. Erstmal, wie schnell die Voltzahl ist. Ne? So, der, der jetzt anruft, muss ein bisschen warten. Ja, ne? Hatzfatz geht's hoch. Und mehr war die Stromaufnahme am Anfang auch nicht. Ja, ich komme ja. Moment. du? Ja! Hm. Soll schon mal nicht schlecht, dass das sofort auf 450 Volt hochgeht, ne? Ja, aber richtig Leuchtstärke ist es nicht bei den Lampen hier. Das ist noch einmal annähernd so, wie wenn das direkt mit Netz betrieben werden würde. Tja. Ich glaube die Ansteuerung da drin, hm, die macht ziemlich viel zunichte. Ich glaube, die braucht noch eine negative Halbwelle oder irgend sowas. Hm. Naja. es halt mal ne? direkt ansteuern. Jetzt haben wir die mal aufgesägt. Ja, das ist deren Ansteuerung dafür. Wir machen hier irgendwie über so einen 280 Volt, ja, was das Fohlenkondi müsste das hier sein, das gelbe. Und hier auf den Elko, ne? das ist der Elektrolytkondensator, habe ich auf der anderen Seite gelesen. Ja, hier 400 Volt. Ja, da waren wir mit 450 Volt ganz schön weit drüber. Ne? Und trotzdem haben die von der Leuchtstärke her nicht einmal der Hälfte gebracht, was die mit 220 Volt haben. Ja. ja, gut, dann gucken wir mal, ob man das mit Direktansteuerung, hier drüben steht der ja Plus und Minus, ne? oder hier in der Mitte, Plus und Minus. Kann man es ja auch mit ganz normalem Gleichstrom ansteuern. Ne? Do I say that I need to move on? Gut, jetzt lassen wir das erstmal so hier, weil jetzt kam die nächste Idee rein. Ähm Bevor sie es jetzt abbaut, zeigt man halt noch mal ganz kurz Nichts ne? gerade weltbewegendes 36 Volt. Und dann flackert das hier halt so ein bisschen mit originaler Leuchtstärke ne. Diese Stromaufnahme. Nichts weiter ne? Kann man sogar 500 ma schalten. Ja, so knapp 300 ma ne? bei 36 Volt. Geht natürlich aber auch etwas heftiger ne. Da muss man nur hier kräftig anstoßen, komm schon, jetzt, jetzt geht er, mhm. so, dann gehen die hier nämlich auch mit an, ich schätze jetzt mal, na gut, meine Stromaufnahme ist jetzt schon bei einem, boah, 700, 800 Milliampere ungefähr, und an meinem Potty kann ich nichts mehr, kann ich nichts mehr regeln, das ist nämlich tot, ja, da geht, da geht gar nichts mehr, so, na gut, also es funktioniert jedenfalls, Ringkern im Eingang, und im Ausgang mit dazwischen zu haben, ne? wenn man da so ein 220 Volt Lampe dran hat, mit LED oder Schlappleuchtstoff müsste vielleicht auch gehen. Müsste ich mal probieren, wenn ich eine hätte. Gut, okay, das funktioniert jetzt erstmal so und Schaltplan ist im Groben hier nochmal.